Ich verspreche Dir, nächsten Sommer machen wir ganz bestimmt die Reise, die Du Dir immer gewünscht hast. Warum ist das schlecht für die Beziehung? Du wirst sehen, sobald der Auftrag erledigt ist, bin ich wieder früher zu Hause. Warum soll so ein Versprechen ein Fehler sein? Ich bin mir ganz sicher, wenn unsere Kleine in den Kindergarten kommt, bin ich wieder offener für Zärtlichkeiten. Warum hilft das nicht, Nähe zu entwickeln? Jeder, der diese Sätze hört, denkt natürlich sofort, hm, wenn diese Versprechen nicht erfüllt werden, ja dann, dann wäre es natürlich schlecht für die Beziehung. Und ich behaupte, ob sie in der Zukunft erfüllt werden oder nicht, ändert nichts daran, dass sie heute schlecht sind für die Beziehung. Genau genommen sind diese Ankündigungen selbst gar nicht schlecht. Was jedoch schlecht ist, sind die Konsequenzen, die aus diesen Versprechen entstehen. Denn in vielen Beziehungen, wenn etwas Schönes für dann versprochen wird, führt das oft dazu, dass Aktivitäten für die Beziehung jetzt als nicht mehr notwendig erachtet werden. Auf jeden Fall vernachlässigt werden, denn es wird ja dann alles gut werden. Es ist, als ob man die Beziehung mit der Pausetaste bis dahin stehen lassen kann. Tatsächlich ist aber eine Beziehung etwas Lebendiges. Einen Plastikbaum kann man vor dem Urlaub in einen dunklen Raum stellen und ihn nach dem Urlaub und verändert wieder auf seinen Platz im Wohnzimmer bringen. Eine lebendige Topfpflanze wird sich mit keinem Versprechen über zukünftiges regelmäßiges Gießen am Leben erhalten können. Eine Beziehung braucht die tägliche kleine Pflege und darin steckt auch schon die zweite Problematik von langfristigen Versprechungen. Kein Mensch verspricht, nächstes Jahr in der zweiten Januarwoche werde ich einmal zehn Minuten früher nach Hause kommen. Das wäre ziemlich lächerlich. Langfristige Ankündigungen müssen immer etwas Großes sein, sozusagen ein Superangebot. Dadurch wird man verführt zu glauben, dass nur die großen Versprechungen sind sinnvoll. Mit kleinen Veränderungen sollte man sich gar nicht erst abgeben. Tatsächlich braucht Ihre Liebe aber eine kleine tägliche Stärkung. Wenn ein Partner verspricht, nächstes Jahr an einem bestimmten Tag 10 Minuten früher nach Hause zu kommen, ist es lächerlich. Aber wenn er es für den nächsten Abend versprechen würde und dann auch noch erfüllen würde, ja, das wirkt weit mehr als ein Versprechen, das vielleicht, vielleicht nächstes Jahr eintreffen würde. Ich behaupte, kleine Versprechungen für den nächsten Tag sind immer möglich, wenn man sie nur klein genug hält, damit man sie tatsächlich auch einhalten kann. Und wenn man sich die kleinen Zusagen nicht nur vornimmt, sondern auch umsetzt, ja dann und erst dann darf man auch langfristige große Versprechungen machen. Denn mit jedem kleinen, erfüllten, kurzfristigen Versprechen wird die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine Beziehung vorhanden ist, wenn der große Tag endlich kommt, wahrscheinlicher. Und was das allerbeste an der täglichen Beziehungspflege ist, sollte am Tag, an dem das langfristige Versprechen eingelöst werden soll, doch noch ein Aufschub nötig sein, dann wird er meistens problemlos gewährt, denn der Partner weiß, auch wenn heute nicht mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Morgen gibt es trotzdem etwas, auf das ich mich freuen kann.